Moin alle Guten, es sind die an ein bisschen, ein paar mehr, ein Dengensteier. Also für die, die ich vielleicht schon einke gesehen haben, das habe ich. aus ich den als ein Dengensteier. Einen Dengensteier hat man auch durchgebastelt, aber das ist ein aber das ab, ist am Anfang geholt was der erst auffallen ist. Das ist ein ja was das nicht geht, aber der erst auffallen lässt. Das kann aussehen, wie der losst. Der ist am Anfang geholt gesprungen. Es geht darum, dass er das erst gefällt und dass er das eher Dürer ist. Schön ist der Pumab, der, der pur gemäht. Und zwar aus verschiedenen Materialien. Der braucht, lohnt nicht großartig, Stoff zu gehen Das ist heißt, ein Rest, also das war ein Kischenduch. An den schönen Anfangen von Händen, du drastisch gebitzt. Das ist die Näh, ein Hai, den Hai dann, der war ein, ein, Handtuch, was ein, Knosch, was ein Handtuch, war ein bisschen knascht, war ein altes Handtuch war, an schon den Händen drastisch gebitzt. Das, das ist die Gesicht. Die können am Anfangen halt aus ganz normalem Material kann der ein Dingenste ja bizen. Schön, ich stelle nur noch zwei Häufige Dinge dar, wollte ich dir erklären vielleicht. Der Hai aus also ein aus Filz, das muss aber nicht Filz sein. Hier geht es darum, dass die Kanner, die keine Lust tun, zu bitzen, die können auch paschen, die verbrauchen wir mal als Paschpistole. Und die halten das komplett gepascht, absolut nur. Das erklären Sie sich aber noch. Das ist die Nähe. Und die anderen, das von der echt kompliziert, dass wir das ganze gebitzt, die könnten noch malen. Die halten das also in einem Kissen, Hunde schnapp geholt in, in Formers geschnitten, und du habe ich mit den Stiften, die nicht so neu kommen das geht doch das ist ein ganz einfaches System überleg wie wieder machen so kann man an. also als allererstes, molde ich ob ein normal Papaya. ein Ding ist, ja weil das immer machen als also schmalen also schmollen malen, man einen Bleistift auf. und an der Fall und da so zusammen, zoomen zu gucken ob das ganz Passt, ob das eine nicht groß ist oder ob das ganz ein bisschen symmetrisch ist. Also, und dann holen wir zwei Stück Stoff, das schön das Heute geholt, also zwei Stück Stoff, die plus und dieselbe Kreis tun. Und wir legen uns ja, So. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, für das Ganze hier drauf zu kriegen. Und zwar, entweder holen wir einen Bleistift oder einen, ja, einen Stift. Und wir führen rundherum, oder wir spingeln das Ding nun. Wenn wir dann die Nullen Schminken, schminkt schminken schminkt halt es, schminkt So, da sind wir. Die Nullen können wir auch ausspingeln, das geht auch, damit er nicht verrutscht, wenn wir ihn aufziehen. Also kann man merken, es können aber auch die Klammern, die da. Die halten das Ganze auch, aber da sind wir das Problem, dass die relativ klein sind, damit wir das mal sehen ich weiß nicht, dass du nutzt, die ganz gut. Also der Bleistift, da wir ronderem, Allo, passen. Der darf nicht so viel noch rundherum führen, weil wir müssen das ganze wieder nutzen bitzen. und da brauchen wir ein bisschen Boch Ungefähr den die dritte Breit. Also, weil wir das dann abzeichnen, muss man so viel Platz rundherum. So, ja, voilà. ab den zwei Seiten, zwei mal hoch am wir fuhren so rundherum. Voilà, sie zu. Holen wir Null. Und da wird gut, wenn wir die Dinge zeigen können. So, voilà. Dann holen wir eine Das Das ist ein bisschen mehr groß, da muss da passen, wer fangen. Also das sind wirklich Es gibt äh, Scheuern für Papaya zu schneiden und es gibt für Stoff zu schneiden. Und die soll ich auch nicht mehr vermischen, weil sonst geht es immer Es also funktioniert nicht mehr, dass sie nicht mehr so gut schneidet. Also da schneiden wir von den Dingen aus. So schon ist das schon ein ausgeschnitten, damit es ein bisschen mehr schnell geht. Also, dann holen wir den zweiten Menschenhai. Voilà, so ist es ausgeschnitten. So. und dann nehmen wir da hinten. Und das machen wir jetzt. machen wir eine Nuss. Und also, ich weiß nicht, ich will mehr eine Nuss machen. Und zwar brauchen wir hier für eine Vordem. Zu ihr, dann den da doch. Und eine Null. im Prinzip als dass eine kleine äh, Null gut ist. Ich muss mich rausholen, weil ich gesehen habe, so gut. Und dann kriege ich die Vordem nicht da dran. So. Also da machen wir Knut. Ich hoffe, dass ich früher nach wie das geht. Also, wir müssen rundherum und da fisst es so. Zieht es nicht. Dadurch. So. Und da geht es trams. Für eine zu schneiden. Wir kriegen wir Rundel einfach so aus einem Stück Futter. Auch Quatsch, ein Stück Stuft. Mehr Fallen zwei Zweimal. So. Und dann machen wir so. Also wir schneiden. die Häuten. Das kann man noch ein bisschen klein? So, wenn wir das dann also nehmen, dann haben wir plus oder moins eine Krise. So, und dann holen wir es Null. Und da geht der darum, die Bewegung zu machen, die dort die Bewegung zu machen. Ich weiß nicht. Da führt man der ähm, Null dran. Und da geht er raus. Ich nenne das raus, da so kommen wir durch raus. Und dann gehen wir ihm ran. Und dann gehen wir raus. Und zwar so lang, bis es Null gefüllt ist. So. Und dann ziehen wir das einfach ein bisschen raus. Passt es, dass da nicht so weit geht, dass der innen ein Stückchen vor dem Hut. Dann gehen wir weiter. Also ihr müsst wirklich so ran, raus, ran, raus. Also raus, ran. So ein bisschen, ich weiß mal nicht, wie man das nennt. Die dritte Bewegung eben. Ran, raus, ran, raus, ran, raus. Bis es null gefällt ist, dann zeigen wir es am raus, ohne dass das Ganze alles entfutscht. Was also schon entfutscht ist. So, voilà. Und da machen wir so weiter, bis wir am Anfang gekommen sind. So, was also weiß ich immer. Und so haben so wie ich klangen wie sie ein kleinen Porsche, oder wie man das nennt. So, und dann holen wir was. schon viel was, mach gut. So, wenn das nicht durchgeht. Was kriegt ihr überall als Kaffee, wenn ihr noch kein Wort holt, gut wo, wo daheim, und, und Mama keine Zeit, um zu kaufen oder so. Und den allen Küssen, du findest die. Maar wat mannen vleiden oder bomen of je een ding, als bussen in een naadkussige die wat dran. kan die ding ook gebruiken. en die houden we hier. En die mannen hebben dran, dat is ons viel. Dan zijn je maar een beetje gaus. Zo, voilà. En dan zeg je maar, als we dat door orde doen, dat te zoomen. Moest dan proberen alles om te krijgen. Zo, so, dat niet. Viel dran, dann machen wir ein bisschen klein. Für dich tun wir mal ein Null, was ich mal gepickt tun. Voilà. So. Und dann muss man eine Knut machen Ram. Also. Das ist immer gut, wenn ich da kein fangen fange. Bei mir ist das immer so ein Sache. Ich geht meistens schief. Ich mache mein Best. Also. Voilà. Das ist alles Null. Ich schneide Putzen was und für das das ganz hält, haben wir ein Paschbistol. So, und dann Paschen wir entweder der Pasch zu uns oder der Bitz zu uns. Das ist am Anfang, ich sie gesprungen das hält's. Oder wir bitzen zu uns, ich weiß es nicht. Nein, komm kann man Paschen so, ich habe. Pasch, du drauf. Und dann drücken wir das einfach do, wo da, wo er nur sie will, drücken wir drauf. So. Und dann haben wir das Schuhe. Das ein bisschen unheilen. Dann haben wir die Schuhe zwischen. Wir machen knapp als An. Da haben wir verschiedene Sorten, verschiedene Dicken. So, das wieder lustig ist. probiere einfach ein bisschen aus, was dir am besten gefällt. Oder und sagt, da gefällt mir nicht, könnt ihr das ganz auch einfach nicht mehr molen. Und zwar machen wir einfach also ich hab Da muss aber aufpassen, dass das nicht durchgeht. Mal machen wir da Punkt und do Punkt. Und dann haben wir es auch. Wie gesagt, das ist die Idee, was ihr am liebsten fällt machen. So, dann haben wir am Anfang schon ein bisschen abgemacht. Wenn wir als Dinge gucken, do sie nach Zwei Stecker, wo ich vorwärts machen kann. Und du kann ihn auch noch so Stecker holen. Dann holen wir einfach einen Stück, wie das hier. Und dann muss man von Entweder man bleibt auf zwischen den vier oder probiert einfach aus. Also innen brauchen wir jo ein feierliches Stück. Das kennt ihr du sehen. Oder? Ja. Und dann oben machen wir das ein bisschen rund. Also. Voilà. Und dann nehmen wir den hin und dann machen wir das selbe noch für die andere Seite. Vielleicht. Ja, da ist ein krumm. Voilà. So. So, und dann, wie das jetzt besser hält, paschen wir es aber nicht richtig, wirklich viel Pascheln. Die macht schließlich ein Hand mit. Ein kleiner Drops Und dann lädt er hin. Dann hält das ganz, dann verrutscht das ganz nicht. Ich meine, ich muss ja ein neues. Vertrauen da immer, es hält das ganz nicht. Also, dann machen wir das auf der anderen Seite. So. Schieß den Drops Und dann lädt er das wo der hinfällt. So, und dann machen wir das selbe Streu. Da. da kann man zwei Drops machen. weil das ist wie groß ist. Und dann lehnen wir das an den Eck. So, was das schon geschieht? An den geht er dann bitzen, Wenn wir die Dinge so. Also, wir brauchen Raum, Weil im Prinzip sind wir los schon. Ich weiß nicht, was ich noch gemäht tun. Aber das Dotend muss man anbizzen. Die kleinen Stecker, die wir hier haben, müssen angebizzt gehen. do und do und hier. Und dafür haben wir am Anfang halt zwei. Nullen. Das ist die Klang für den heute Vortrag. Ich wollte aber noch etwas schweisen, dass das. Ich probiere das hier da dran zu kriegen. Gut, uh, das geht. So. Voila, voila. Machen wir mal diese Knöthandel. So. Und dann muss man das kurz umbizen die Furf, die der Lust tut. So, also mir holen eine nicht Die müssen dann von ganz für neufang. halten, die das nicht deckst. Du darfst mal am Fanghol, von der Lo er null do Muss du aufpassen. Der Tisch mit sie raus. Aber passt auf, dass es nicht bis ganz geht. Hei es lo kriegt schon was mit, kann dass es dann durchzieht. Die verzieht so ungefähr so weit, und da vor da, also wir sind raus und dann gehen wir ran. Dann ziehen wir rum raus. Und da muss man probieren, dass ihr ja zwei Füße an Bein vieren dass man den hier dran kriegen, dann hält die Füße. So, weil da kann das sein, wie ich weiß nicht, was da dran bleibt dran. So, und da fängt man an mit Bitzen, also, oppassen. Wir fuhren ran an die eine, Seite, und da fuhren die anderen Seite raus. Und da muss man auch innen rum weil es sind da ganz viele, oder das ist schon an der Auffang, ist schon so gemäht, das ist falsch. Die muss immer auch dann dem Moment von innen rum raufkommen. Ja. So. Und da fahren wir am Funkehol heir und rum, für die Bewegung zusammen. Für die, die schon ein bisschen schnell sind und diese Sachen, die können auch ein bisschen anders fahren. Da tisch die der ran, an die anderen Seite raus. Ran. Und die eine soll raus. So, und dann sehen wir drunter nur, dass das zwei direkt an einem ist Voilà. Das muss wohl nicht perfekt sein. Das ist schließlich eher der und eher Pads, die da macht. Die macht den am Fungel so, wie mir am besten gefällt. So. Voilà. Und das macht am Fungel da nach, und er macht das da noch, und er macht das da nach. Und dann sehen wir am Anfang schon mal den bäustesten Teil. Was wichtig ist, ist, dass der, wenn der Patz viel etwas machen wie hier oder du. der muss immer das Ganze ganz fertig schon, ehe er die zwei Sachen zusammensetzt. Weil der Not geht es schwer, für danach viel daran zu schaffen. Du immer für dich die Fischzeit oder wenn der Hannenaar will etwas machen, fertig machen, ehe er das Ganze ganz zusammensetzt. So, und los. Jede Tramp ist, lass uns mal, lass die mal, lass uns mal, lass zu mal, lass uns mal, extra die zwei lass der mal, lass uns mal, lass uns mal, lass uns mal, lass Das ist von wenn der Tote vier ist, muss er das umdrehen und das to umdrehen. Weil sonst kriegen wir das hier nicht ordentlich gebietet, für das in der Not, dass das Band dran also Ich weiß nicht, wie ich das soll erklären soll. Ich weiß nicht. Noch das ist normalerweise ist das Tote bausen und das Tote hängen. Aber was wir machen, ist, wir lernen den Toten und den zu zu Das ist ein Fungel, das sieht gucken die Fische und die Hörnungszeitsche spannend dran be gucken, dann lehnen wir das zusammen so, und losen alles Eis. Klammern gut. Weil die halten das ganz, oder äh, ennohlen, die Nolen, die, die vorwischen Nolen, die sind nicht gewesen, die haben das ganz am Funkel zusammen. Also den machen wir pur du hin, damit es nicht verrutscht. So. Voilà. Ich meine, das geht durch. Und dann holen wir am Eisen vor dem, mit einem Eisen. Knut. Probieren wir das Gang. So, und da führen wir das System. Wir setzen oh, alles mit so, so ein Stückchen. So weit, ein bisschen, nicht zu so weit. Setzen wir uns vorne ran. Passen ab, dass es nicht verrutscht. Und vorne raus. So. Und da probieren wir, hier zwischen die zwei Viertel zu kommen. Das geht natürlich los. Doch, das geht. Voilà. So, und dann zeigen wir. Wenn voilà. der da kann ich nicht mehr ganz viel passieren. Und hier wir durch. Wir fuhren innen ran. probieren ein kleines Stückchen zu fuhren, dann fuhren wir die anderen Seite an den Rest. So. Und hier fuhren wir, an dem System fuhren wir hier über den ganzen Teil. Aber, aufgepasst, der muss der schon ungefähr so ein Stückchen Platz lassen. Für Not können das füllen. Schon das schon präpariert. Das werden wir nach wie langem gehen. Also, ich habe ein bisschen rundherum ganz rundherum, und schon hier nieder, Platz gelassen. Das tun wir los. Los. Sie sich nun müssen wir den ganzen Trügel umdrehen. Und zwar, indem Ma, das ganze hier durch das kleinen Klach rausziehen. So, dann hoffen wir, dass das nicht so nehmt. Nein. So. Man hat gesagt, das ist ein bisschen verwurschtelt, das ist ein aus. Aber passen wir mal ab. So, die eine Seite durch. Und dann muss man auch die Ohren hier, die sind ganz drauf gewurscht, die muss man auch rauskriegen. So, und so kann ein hier auch so ein, weiß, das so ein Drück holen, dass er Bleistift holt und dann ein bisschen dreckt, wo nicht zu viel fest weil das ist so, das ganz am Grab, mit Bissen. So. Einmal. Dass wir das wir die andere Seite noch machen. Noch ein. Hopp, nicht? So. Und dann wollen wir auch ein mit dem Bleistift. Hier geht's. So. Und also schon immer rein. Voilà. Das ist dann. Muss ich nicht mal auf den gehen? umgehen. Weil das ist ein Dingensdäher, also selbst unpersönliches, ist. Unpersönlich. Das ist nicht. Wir nennen den Lodenn... Pit. Alle, komm, wir nennen den Pit. Der Pit ist ein bisschen Platz. Das ist zuerst ein Sie, oder? Alle, wir bleiben beim Pit. Den ist ein beste Platz, den füllen wir. Dafür brauchen wir ein Watt. Und am besten fängt er an mit dem Äcker, wie der To. Wenn eine Hand Input Denken der Hand, da fängt er bei, bei der Füße Face, da fängt er mit dem Füße an, weil sonst kriegt er sie nicht gefüllt. Dann holt er ein bisschen. Und dann fährt bis oben hin. Auch hier kann er de immer den Bleistift dabei holen und mit Bleistift dann das Wasser drücken, wenn er nicht gut bekommt. Im Prinzip geht das aber da bei so kleinen ähm, Männerschen wie den heute. Also das ist kein Problem. Dann fährt dann hier ran. Mit dem nächsten Stück. Bis rauf. Und dann der Rest. Und nun schon an Und dann muss man die schon drauf kriegen. Fängt schon an, die zu kriegen. So. Ah, die will nicht. Die muss ich dann verlieren. Und noch ein bisschen. deckgenug aus, so wie wie wie nicht gefällt, wo der will, ich mein, das in der da wurde Material. Das war da auch kein Teilen. Das auch schon probiert tun. Ich meine, dass die rose anhand drunter, du hast innen als Reis dran. Wann dann nämlich Reis dran macht, da kriegt das ganz gewissen gewischt. Wann innen der Reis setzt da bleibt das Ding. Stehen. Momentan bleibt das Ding nicht stehen. Aber wenn der Reis dran macht, ist es ein ganz anderes Gefühl, dass nicht so das Müll, dass es so, das, das schon, das schon flott ich muss probieren. Und dann rutscht der hier und dann bleibt das Gewicht innen und dann bleibt noch normalerweise, bleibt da stehen. Der Tisch, die können auch Kern dran machen. Die können mal ganz viele verschiedene Sachen dran machen. So, ich gebe es so an. Wir lösen ihn so. Wie ihr seht, das war ich was ich hier habe. Ich habe eine andere Furde geholt. Das ist ein bisschen mehr dicker Foden. Die habe ich ganz flott, um hier so rundherum zu fahren so oder hoch zu machen. Ich meine, du hast es auch. Die sind, die sind ein bisschen mehr dick. Die kriegen wir an alle Furven. Dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen mehr ein dicker dick Null. So, du musst an dem Moment das Loch ein bisschen dick sein, weil sonst, sonst geht es aber eng für, für einen, so klein, einen kleinen Null zu setzen. So, also, lo einfach für das Toren zu machen, einfach in, in Null holen und, vor dem, und das so ein bisschen diebeln. Und dann so zusammenhängen und dann einfach selbst ran raus, raus, raus, zu machen wenn der Gurt kein mehr hat, dann kann der das auch einfach mit der Paspistole zupassen, so das geht auch und danach ist er schon fertig. das ist für die ich wollte ich aber tun noch erklären. Also für die Leute die so ein halb bisschen als wirken nicht mein Dingen, es hat aber gerne ein Herz oder ein Ding, egal, die können das ganz auch mit einem anderen Material machen. Und ich können das mit allem Material machen. Wir wenn der mit der Paspistole dass das zusammenpasst, dass das ist so dünn ist, dass das verbrennt, dass das wirklich ein Mensch ist. Dafür, wenn das Filz hat, das ist wie ein dickes Material. Ich weiß nicht, ich denke ja. Und wenn das hier zusammenpasst, das kann ich schnell das wirklich nichts passieren. Do geht es wirklich ums Drums. Der macht das selbe System. Der sieht der Menschen aus, das holt durch die der lädt den oben Filz, denkt drum, dübel, abzeichnet, Ausschneiden, und da kann ein Stückchen, du muss nicht so viel Platz lassen. Süß so alles, hier rausgefallen. Süß so ein kleines Stückchen, und dann ausschneiden, und der Rest passt da drauf. Ich habe hier schon einen Tasch gemäht, machen wir ihn dran. Das, wenn man ein bisschen zerdelt, wenn du das gemäht, ist schon einfach immer einfacher Stift geholt, und es ist schon dort einfach drauf gemäht. Ich kann man auch machen. So, und dann, nur wenn man das zusammenpasst, muss man aufpassen. Ich weiß nicht, der ist hier drunter. Der holt den Pestpistol und so, wir, wir passen das da, mit dem hier zusammen. Ich weiß nicht, Dann da muss er wirklich ganz los mit der Pestpistol so hochfahren. Und wenn der Loh stück vergisst, vergisst wie du, da, dann muss er nicht drüber drüberfahren, weil alles, was der Loh nicht passt, das geht in Loch. Und dann geht er wohl da durch. Dafür muss er du da dass der wirklich die Bauchbannen. Pascht, und dann zu dreckt einfach dreckt hat das ist kein Problem du das kann nicht form also das ist nicht nicht vor. und da wenn ihr sieht, dass er so Stecker vergisst, wirds passen dann einfach mit der machen aber mehr sind das dann wurde ab dem an ja eure Platz den gepasht ähm, gepasst die könnt das auch mit einem Handtuch machen, weil ein Handtuch ist auch ein bisschen dickmaterial und das geht selbst. Gut, den ist dann noch ein bisschen Müll, weil vieles ist eher, wenn du noch etwas dicker der wird, außer der war ein bisschen mehr bestäuf So, ich mein, schon nicht vergessen. Also, von der frohen Sinn. Der fand mich bestimmt. Wenn nicht, dann probiert er das aus. Aber nicht, der, oder bestimmt irgendjemand in der Familie nicht helfen kann bei solchen Sachen. Weil, weil Bützen, dass wirklich etwas Schiedsfreien irgendwann in seinem Leben gemäht hat. Und das, was ich, ich ganz flott ist, weil ich ganz viele Sachen kann damit machen kann. Probiert das aus. Schön, wünsche euch viel Freude. Und ich hoffe, dass ihr gefällt, wenn du bist fertig bist. bis fertig seid. Bis gleich. Tschüss.